Natürlich spielen wir auf Deutsch. Hey Leute, willkommen zu der Spongebob-Spongebob-Film, oder wie ich nenne, Spongebob, der Film, das Spiel. Zusammen mit mir, dem Mike. Jetzt gedacht. Und ja, ich habe den dieser vorher hochgeladen. Und ja... Ich, ich, ich mag das Spiel sehr und es ist sehr nostalgisch, wie ich finde. Ich nach wir haben das Spiel durch, durchgesuchtet. Und wie soll ich sagen, ähm, ich möchte euch ich möchte euch sagen, dass ihr das Spiel genießen solltet, denn es ist echt gut, finde ich. Ihr meint von spiel so gesehen, wäre ist echt, echt ganz gut. Und ich liebe den Soundtrack des Spiels, es ist nice. Ich hoffe, ihr euch gefällt dieses Spiel und dieses Play. Und verfolgt es, ich bin so gesehen... Der erste deutsche Let's Player habe ich gesehen, es gibt keinen deutschen Let's Player, der sie gespielt hat. Oder ich kenne keinen. Keine Ahnung. Es gibt hier das Passwortsystem. Es gibt keine Speicherstände. Und die können es einfach hier sagen. LOL. <lacht> <lacht> <lacht> Ganz einfach hier eingeben, und so, zack, das das ist das richtige Passwort und so. Yay. Klasse. Neues Spiel machen wir mal. Und wer jetzt nicht wer, wer noch nicht weiß, dass das Spiel basiert auf das auf den Film? der Film. Ja, wer hat's gedacht? Schwierigkeitsgrad wählen. Mittel am besten. Nur damit ihr wisst, was die Story ist. Das ist einfach genau das gleiche wie der Film. Wir können uns hier nicht groß bewegen. Auf der Overworld, das ist die Overworld, ja. Soll ich sagen, Geben wir das Level. Shaka! Ich bin bereit Beförderung! Bin bereit für Förderung. in die große Grabe zu gehen. Dies wird mein zweiter... Dies wird mein Tag. Boah, ich hab voll verkackt, ne? Darf ich nochmal machen? danke schön. Zeit, in die Krossengrabe zu gehen! Dies wird mein Tag! Ich werde Manager der Krossengrabe 2! Mit 1-1. Management-Unterlagen. Management-Unterlagen. Ich kann nicht lesen heute. Das ist das Spiel. Wir spielen Spongebob. Hinter uns ist Patrick, der hilft uns. Denn wir springen und wir können <lacht> mit Patrick gleiten, wenn wir ah, äh, nochmal drücken in der Luft. So ein bisschen wie Peach nur halt, dass wir gleiten, runtergleiten und nicht schweben. Hier sind die gerade vor wie im Hintergrund sieht's sind wir gerade in Nachbarschaft und wir müssen jetzt wir sind jetzt auf dem Weg zu so krass krassen Krabbe. Mit B können wir rennen. Mit L, das mache ich jetzt aber nicht. Damit können wir eine spezial äh Specialattacke machen. Und mit R können wir rennen. Das mache ich jetzt aber auch nicht. Da können wir ganz schnell rennen und alles wegstoßen, was wir sehen. Hier einfach rübergleiten. Und hier, das sind Quallen, die sind aber keine richtigen Gegner. Denn man sieht sie nur jetzt hier zum Beispiel. Und wenn man halt, wie soll ich sagen. Wenn die, die beschützen so gesehen Muscheln, denn man muss, man kann Muscheln sammeln in dem Spiel. Goldene Muscheln. Und die kann man später im Laden Sachen kaufen. Und es ist nicht so wie in Mario, dass man 100 sammelt und dann, hey, hey, ich habe ein weiteres Leben. Nein, so ist es nicht und ich muss A gedrückt halten. Jetzt merke ich es auch. Dankeschön. Lieber lieber nicht um nicht vorhandene Live-Chat. Ähm, ich, ich glaube, ich laber ein bisschen zu viel Schrott. Ähm... Komm, schon <lacht> alle, ich hab alle. Jetzt! Nein! Das war ja voll schlecht. Naja, egal. Ist ja nur so Nebensache. Soweit ich weiß, es ist wirklich ein großer Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden. Und zwar bei einfach hat man voll viele Leben. Bei, äh, Mittel, was wir genommen haben. Was, was ich auch am besten finde jetzt momentan. Ausleckt. Oh, so, ich, ich hoffe, jetzt klappt wieder alles. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, dass noch bei wurde. Modus gab, nur ein Leben, glaube ich. Ja, jetzt werden wir diese. Ihr seht ja hier diese große Muschel. Und oh, wie lange kann man das tücken? Okay, jetzt kommt kein Sommer. Egal. Ihr könnt die! Durchrennen und dann Hui! Oh schade, ich habe den Sprung Ja, Ich, ich kenne das Spiel sehr gut äh, Zumindest die erste Welt kenne ich so gut wie aus oder also fast auswendig Es gibt halt verschiedene Wege in dem Spiel und ich werde halt das Spiel nicht 100% 100% machen vor allem weil es keine 100% gibt denn äh, Es gibt keine Puzzleteile oder sonst was zum Einsammeln, wenn ihr wisst, was ich meine Sondern das einzige was man einsammelt sind Muscheln also Items und so und hier? Was ist das jetzt hier? Okay, Achtung! Los! Oh, ich kenne die Musik. Okay, ich kenne das hier nicht. Das ist halt, oder ich weiß nicht, ob ich das kenne. Kann gut sein. Aber schon vergessen längst. Ich hoffe, dass das der Hintergrund hört nicht. Ich hoffe, meine, meine Tonqualität ist nicht so schlecht. Gewollen, Hä? Ist ja voll easy. Okay, ein One-Up, ein One-Up. Nein! Nur eine Muschel. Schade. Naja, immerhin. Bitte lägt hier nichts. Ich achte mal hin und wieder auf, den, auf die Aufnahme, dass es nicht laggt. Weil das wäre natürlich Schrott. dürfte ich nochmal alles nochmal normal machen. Das wäre uncool. irgendwie. Aber nur irgendwie. Und jetzt müssen wir hier runter. Boom. Und, und dann sehen wir hier, da ist ja ein Schnauzer. Was macht denn dieser Schnurrbart? Ups, was macht denn dieser Schnurrbart? Ach, bin ich schlecht. Jetzt. Uh, mit dem werden wir unbesiegbar und können jeden einzelnen Gegner mit einem Hornet killen. Und ja. Ich glaube, ich habe euch auch alles gezeigt schon. Das Spiel ist halt nicht sehr, sehr lange. Wir werden die ersten drei Level in diesem Vor in dieser Folge schaffen. Ich habe nämlich das schon ein bisschen getestet. Blöde, sie habe jetzt nicht auf die Uhr ge geschaut. Das möchte ich das nächste Mal machen. Und ja, das ist ein bisschen nicht gut, sag ich mal. Und? Hamburger, Nice. Muscheln. Und hier ein Weg. Und, und? Da können wir durchkrabbeln. Einfach unten drücken und dann in die Richtung. Easy eigentlich. Und ja, ich finde das... Das krabbelt etwas komisch, muss ich sagen. Also so ist ganz normal, aber das sieht ein bisschen aus, als wäre das Spongebobs Hintern, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Es, es, es ist ein bisschen komisch, also dann das ist es Patrick's Hintern. Ja, ich vergesse mir, dass ich gesagt habe. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ah nein, jetzt habe ich ja... Ah nein, ja gut, das ist weg. Jetzt aber. Nice, okay. Ich nach ja, habe ich habe schon gesagt, dass wir das äh, früher durchgesucht haben, das Spiel. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob Natara das, äh, das Spiel durchgespielt hat. Ich habe es noch nie durchgespielt. Das wird eine Premiere. Weil ich entweder zu doof war, um herauszufinden, was ich in, in einem bestimmten Level machen musste. Oder weil das Level wirklich so schwierig war. Und ich vermute eher, dass beides so, so ein bisschen beides. Und ja. Hier, sind, äh, hier ist das Ende des Levels, das erstens. Das Essen es ist teuflisch! Plankton kann nicht scheitern! Ich brauche König Neptuns Krone. Ich, ich, ich weiß, meine voice für Plankton ist mega gut, ich weiß. Sorry Spongebob. du musst ein Mann sein, um Manager zu sein. Du bist aber nur ein Kind. Oh, ich super traurig. Ein neues Passwort! Ja, aber die Passwörter brauchen wir nicht, also weg damit. mal mit ganz kurzen Karten, dann sehen wir uns wieder. So, hier sind wir wieder. Und wir fangen an mit dem zweiten Level. König Neptuns Krone wohlbehalten. Was so? Meine Krone, sie ist weg. Der, wer die Krone trägt, hat die Verantwortung für die See. Hehehe, <lacht> Plan Z. Ich liebe Plan Z. Plankton. mit 1, zwei. Hey, Kumpel und da sind wir schon im zweiten Level das ist jetzt jetzt die Hälfte der Folge und hier an diesem Ort wie gesagt ich habe das Spiel schon vorhin ein bisschen gespielt bis zum dritten Level glaube ich oder so und ich weiß nicht wie man hier an die Items bekommt oder bis es da halt ne ihr wisst was ich meine ich, ich weiß es echt nicht falls jemand von euch weiß kann das ja mal gerne sagen oder zumindest nach Tara weil ihr kennt das Spiel wahrscheinlich nicht für mich wäre es auch irgendwie ein Wunder wenn ihr es kennen würde ich, ich war für mich schon Wunder, dass nach Tara es kannte. Das war für mich schon ziemlich krass, finde ich. Und ja, ich spule mal ein bisschen. Oh fuck, das wollte ich nicht. Wollte ich nur vorsparen bitte. Damit das Ding hier kommt. Sorry. Ich hoffe halt nicht, dass es hier lag und scheiße. Oh. oh Gott. Da wurde ich schon fast getroffen. Krass. Ähm.. Was könnte ich noch zum Spiel sagen? Müsste ich jetzt gerade irgendwie nichts. Easy. Noch ein Leben. Und dann geht's weiter hoch. Hier ist nichts. Nee, ist nichts. Okay. Und... Nein! Was? Zack. Und zack. Und zack. Oh, das war knapp. Yeah! Für diese Gegner... Ich habe es gar nicht noch klärt, oder? Oh shit, oh shit. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe ein Leben nur noch. Äh, auf die muss man einfach nur raufspringen. noch was ich habe gerade mega verkackt ich habe die abkürzungen also nicht abkürzungen aber ich habe gerade die ganzen bonus die Boni und so verkackt aber ich bin eigentlich nur froh dass ich jetzt noch im leben bin What? was war das denn jetzt gerade voll unfair naja egal es kann immer wieder an jedem run was anderes passieren und ja da hat es auch ein bisschen mit glück zu tun wie jetzt die position von der riesen ist also ja zumindest meiner meinung nach oh Gott. Oh. Jetzt nicht sterben, ein Leben haben wir noch... Oh nein, ich sehe da oben schon, meine Lieblingsgegner! Das war sarkastisch, gemeint, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ähm, ja... Denn diese Häufe, Oh nein! Fuck nein! Diese Gegner funktionieren genauso wie Bohus! Wenn ich sie angucke, dann sind die Hand ihrem Maul und dann... will ich habe Angst! Und dann, wenn ich die angucke... Also nicht angucke, und ich umdrehe oder so... Dann diese... ich habe Also nee, was? Und, ähm, oh, ich kurz Lag oder so. Oh, shit, oh, shit. Ah, uh, okay, okay, lass mich ganz kurz pausieren hier. Ich hoffe, es lag nicht. Nee. Es könnte ein bisschen nicht flüssig sein, aber das sieht dann halt ein bisschen am Spiel. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn man die anguckt, also dann sieht so, ich hab Angst. Und wenn man die nicht anguckt, dann sind die so, wo ich dich und so. Wenn die verstehen, wie ich das meine. Und ja, äh, ich konnte gerade überhaupt nichts einsammeln. Es tut mir leid, dass ich gerade mega schlecht bin in dem Spiel. Ich habe das ewig nicht mal angefasst, das Spiel, müsst ihr wissen. Und ja, bitte entschuldigt das. Dankeschön. I appreciate. It. Jetzt kann ich so in den Reihen wetten. Nein, erst die Spawn anscheinend. Okay. Finde ich gut. Okay. Am besten einfach... Oh, da ist noch einer. Aber das... Aber seht ihr hier? Ich riskiere es. <lacht> nice! Nun fließt uns nicht. Ich will dich treffen. Oh, okay. Ja. Und da sind wir durch. Ähm, Abfall einmal sind wir gelandet. Neues Passwort brauchen wir aber nicht. Wärms. So, da sind wir wieder. Um, ich muss immer nach dem Level einen Cut machen, deshalb äh, entschuldige ich mich dafür. Aber ich muss gucken, dass das alles nicht laggt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hoffe, das stört nicht mehr. Mit 1-3, kein Kind mehr. Nein, Sportsman möchte kein Kind mehr, weil er will ein Erwachsener sein. Damit der die Krabbe 2-Manager wird. Da will ein Mann sein. Ein Kratzer Mann. Hui. Nice, Patrick. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch schreiben, ob ihr Sponsor oder Patrick besser findet. Also mehr mögt zu so sehen. Also ich mag am ja meisten Tadeus. <lacht> Na gut, das war jetzt nicht die Frage, ne? <lacht> wir warten, bis die Plattform runterkommt. Und hier gibt es ein kleines Secret. Denn hier gibt es einen Eimer. Und ein, und ein Gegner. Ich hoffe, der stört nicht. Ich hasse die. Aber kann auf die drauf springen. Aber soweit ich weiß, bringt das einfach nichts. Also ja, lasse ich es lieber. Ah. Geh durch. Dankeschön. Ich würde sagen, los! Wir alle. wir alle. Falsche Richtung. Los, schnell. Yeah, yeah. Das war's. Das ist noch einer. Bams. Ja, ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar Spaß in dem Spiel. Gut, das, ich habe auch gesagt, das Spiel macht ist auch cool und macht Spaß. Aber ich meinte halt, dass es mir wirklich Spaß macht wie ein richtiges Spiel. Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Und ich hoffe es. Oh nein, nochmal so eine, so eine Muschel, so eine AIDS-Muschel nenne ich jetzt. Fuck, was mache ich jetzt? Der hätte mich gar nicht treffen können. What? Okay, warte. Ich muss die irgendwie loswerden. So, vielleicht schnell, schnell, schnell. schnell. Oh, das war knapp. Oh, das war eine schwierige Passage. Das ist nichts. Also, da kommen wir gleich hier noch hin. Okay. Nein! Da war was. Da war irgendwas. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin. Hier ist ein eiscreme das heißt extra leben natürlich wie das Spiel auf deutsch da wie, wieso nicht ich meine wenn wir die möglichkeit haben dann, dann machen wir es kontrollpunkt okay daran kann ich mich jetzt nicht erinnern komisch ich werde danach noch mal die nächste Auffolge aufnehmen deshalb tut mir leid weil ich auch die kommentare nicht lesen kann Bin ich einfach bock auf das spiel Wallah das Spiel ziemlich cool. Ich habe gesehen bis jetzt waren jede Level oder jede. Ja doch, jedes Level, irgendwie vier Minuten oder so. Um, um die. Oh, vielleicht bin ich mir das noch ein, kann auch sein. Da gehen wir gleich mal hin. Woo. Wohl... Lass jetzt mal nach hingehen. Und zwar damit wir das hier machen. Ja, okay, wir waren diesen Muscheln cool. Finde ich cool. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, wahrscheinlich nicht schon, aber ich sag's mal die Muscheln die können wir nur, können wir nicht für äh, One-Ups bekommen, sondern da kriegen wir Items für, wenn wir die im Laden ausgeben. Tja, hier ist noch ein kleiner Bonusraum, wenn man so nennen kann. Hier runter können wir fallen und dann sind wir jetzt wieder hier. Was bedeutet, dass wir... Wait, wo sind wir? Ich weiß nicht, ich glaube, hier geht sogar weiter. Ich bin etwas verwirrt über unsere Lage, deshalb wundert euch nicht. Also, was mit dem Video ist, dann könnt ihr mir das gerne sagen in die Kommentare. Ach, ja, waren wir doch. Keine Ahnung, was gerade los ist mit mir und mit dem Spiel. What? Ach komm, das war ein Doppeltreffer für mich. Labern nicht, Spiel labern nicht. Come on, come on, come Und nice. Den besiegen, bitte nicht treffen lassen, danke. Aufpassen, dass da keine Riesenmuschel ist, das wäre nicht so toll. Wenn man vom Teufel spricht... Tschüssele! Und hier die Sachen, Nein. Shit, da komme ich jetzt nicht mal dran, ne? Naja, hätte ich vorher sehen müssen. Naja, egal, was soll's. Es gibt nämlich, nämlich keine 100%. weil ich nicht gesagt habe, es gibt keine 100%, deshalb mache ich es auch nicht. Der ja, macht ja Sinn. Äh, weil man so gesehen alles finden kann. Es gibt nichts zum Suchen oder so. Boah, ich muss aufpassen. Ich will nicht sterben. Jetzt im ersten, in der ersten Welt mal nicht. Das dann ein bisschen ein bisschen peinlich so. Oh, ich mache einen kurzen Cut. So, ich bin wieder da. Ähm, es hat ein bisschen gelegt, habe ich gesehen. ist du mir leid. Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe, das stört jetzt nicht euch Leuten. Oder für Leute, die das Spiel einfach mal gesucht haben, falls es meine Kinder haben oder mich überhaupt nicht kennen. Überhaupt nicht kennen. Und... Eigentlich nur das Spiel mal gucken wollten und dann haben die gesehen, hey, es gibt ja auf Deutsch und so. Hey, willkommen. Auf meinem Kanal, ich mach die videos ähm, das meine ich jetzt nicht, egal. Wow, oh, schnell rein ins Ende. Wir sind ja großen Grabe angelangt, anscheinend. Eugene Krabs, du bleibst eingefroren, bis meine Krone wieder zurück ist. Alle Hinweise weisen auf dich, Kronendieb. Ich werde beweisen, dass ich ein Mann bin, indem ich die Krone zurückhole, Mr. Krabs. Ich werde sie, die Stadt und die Krone retten. Schnell zum Bürgermobil. Lass uns diese Krone holen, Pat. Pat, Pat, Pat. Nice possible. Damit war's das mit der ersten Folge. In der nächsten Folge fangen wir dann damit Level 4 und machen die Welt zu Ende. Ich hoffe, euch hat das äh, Spiel gefallen. Äh, ich meine, die Folge gefallen. Ähm, ich glaube, übermorgen oder so. Weiß nicht wann. Auf jeden Fall kommt nächst, wieder die nächste Folge. Haut rein und bis dann.